Guten Tag, mein Name ist Ulrich Scholter am Hülsen, es ist 11.50 Uhr. Und wir haben heute wieder akademische Mittagspause. Deshalb bin ich derzeit in Potsdam und auf dem Weg ins Büro von ILEX Rechtsanwälte. Hinter mir übrigens der Turm der Garnisonskirche. Und im Büro treffe ich gleich einen interessanten Gast zur akademischen Mittagspause. Sie heißt Katja Schanz, hat in München an der privaten Schauspielschule Serboni studiert. Sie hat eine ganzheitliche Ausbildung erfahren. Unter anderem Schauspieltraining, Stimmtraining, Sprechtraining, Improvisationstechniken, Tanz- und Theatertraining, Rollenarbeit und so weiter. Inzwischen schult sie Führungskräfte als Coach, die Selbstsicherheit gewinnen und optimal präsentieren wollen. Ich bin gespannt. Bleiben Sie dran. Bis gleich im Büro. Frau Schanz, liebe Katja, herzlich willkommen bei ELEX Rechtsanwälte. Führungskräfte müssen präsentieren können, sollen andere überzeugen können. In meinem Beruf erwartet man sogar Verhandlungsgeschick und idealerweise soll das Ganze auch noch authentisch sein. Darin besser zu werden, auch sprachlich gut rüberzukommen, das kann man bei dir lernen. Wie gehst du dabei eigentlich vor? Ja, zuerst mal schaue ich mir mit demjenigen, also mit dem Geschäftsführer oder der Führungskraft an, wo derjenige überhaupt steht, weil mhm. wir bringen ja alle ganz viel Potenzial mit. Und ich höre am Anfang erstmal zu und schaue, was möchte derjenige verändern, wo sieht der Potenzial noch besser zu werden. Und im Anschluss gebe ich dann ein Feedback, wo ich sage, hier ist das Potenzial, die Stimme noch ja. mehr zu nutzen oder die Körpersprache, die nonverbale Kommunikation, die Kommunikation, worauf wollen wir den Fokus haben, denn es verändert ja schon ganz viel. Zum Beispiel, wenn ich falsch atme, verändert sich meine Stimme, ohne dass es mir bewusst ist. Und rein, wenn ich anders atme, kann ich die Stimme ganz anders nutzen. Ja. Da unter anderem schauen wir einfach auf die verschiedenen Bereiche, okay. was da der Fokus sein soll. Spannend. Du schreibst auf deiner Webseite, dass du Lampenfieber in Energie verwandeln willst. Das heißt doch jetzt, eine gewisse Aufgeregtheit gehört eigentlich zum Bühnenauftritt dazu, weil sie uns hilft, konzentriert zu sein. Oder kann man es auch so sagen, es geht nicht darum, das Lampenfieber zu beseitigen, sondern es zu nutzen? Ja, also Lampenfieber ist erstmal pure Energie. Mhm. Und wie ich diese Energie nutze, also ob ich die jetzt in meine Stimme, in meine Körpersprache lege oder aber ob die... Dass Lampenfieber mich übermannt und ich die, die, die, die Energie irgendwie rauslasse, ohne dass es mir bewusst ist, wie, und ich dadurch den äh, viel blinzel und meinem Zuhörer irgendwie mehr verwirre, als dass er irgendwas aufnehmen kann. Das ist erstmal eine Entscheidung, wie bewusst bin ich mir darüber, dass ich Lampenfieber in Situationen habe, wo ich selber allein für das Gelingen oder fürs Scheitern verantwortlich bin. Mhm. Also, Egal, wie gut deine Fragen jetzt sind, wenn ich mich nicht vorbereite oder nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll, kann das in mir einen wahnsinnigen Stress auslösen. Und wenn ich weiß, sowas löst in mir Stress aus, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Deswegen ist unter anderem Vorbereitung sehr wichtig und auch, dass sich selber bewusst zu sein, was kann ich. Und wenn ich jetzt als Geschäftsführer plötzlich vor 10.000 Menschen sprechen sollte oder wenn ich als Führungskraft eine neue Aufgabe habe, der ich mich nicht gewachsen fühle, mhm. dann wird automatisch dieses Lampenfieber kommen. Und wenn ich mich darauf vorbereite, dann kann ich damit umgehen und das eben nutzen und ja, in die Freude, in die Energie reinleiten. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es wie wenn ich jetzt morgen auf den Mount Everest gehe. Mhm. Ich bin nicht vorbereitet. Also <lacht> werde ich dann wahrscheinlich irgendwann sehr schnell schlapp machen. Ja, das kann ich auch bestätigen. Also die Vorbereitung bringt Routine und die Routine bringt Beruhigung. Und ähm, das geht dann einfach besser. Wie viel Wille zur Veränderung muss eigentlich einer deiner Kunden mitbringen, der sich von dir coachen lässt oder anders gefragt, kann man besser werden, wenn die Führungskraft vom Chef oder der Chefin geschickt wird? Beziehungsweise wie viel Wille zur Veränderung muss man eigentlich haben? Hm. Ja, ich glaube dadurch, dass Veränderung oder etwas Neues zu lernen bedeutet, Zeit und Energie aufzuwenden, mhm. ist es schon sehr sinnvoll, wenn ich selber die Lust habe oder die Offenheit, mich zu verändern. Also so eine gewisse Freude darauf, dass ich dann erfolgreicher werde, mich besser authentischer präsentieren kann, mehr von mir zu zeigen, sollte schon da sein. Mhm. Ich persönlich glaube, dass wir Menschen das alle haben und deswegen höre ich auch erstmal zu. Woher kommt derjenige? Was sind so seine Sorgen, seine, sein, seinen Wunsch, sich zu verändern. Ich glaube, dass wir alle den Wunsch haben, sich, dass wir uns verändern. Nur wenn jemand schon komplett voll ist mit Aufgaben und Themen und das noch zusätzlich machen soll, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn der Chef sagt, okay, ja. du hast hier 20 Aufgaben, dann ist nur eine Überforderung da. Mhm. Also ist es ist schon hilfreich, wenn derjenige um keine Zeit zu verschwenden, Lust hat, sodass ja, dass wir da was erreichen können. Ja, ich glaube, dass unsere Zuschauer sich möglicherweise dafür interessieren würden, was die größten Standardfehler sind, die man meiden sollte oder einfach nur, was fällt dir auf oder was findest du langweilig, wenn wir diskutieren, wenn wir präsentieren oder bei einem Vortrag, was kann man da alles so standardmäßig falsch machen? Ich persönlich glaube erstmal, es gibt kein richtig und kein falsch. Mhm. Aber es ist hilfreich, wenn mir persönlich bewusst ist, was ich da mache. Denn zum Beispiel bei der Stimme, wenn ich meine Stimme monoton verwende und immer gleiche Stimmfarben benutze, dann wird es dem Zuschauer irgendwann mal langweilig okay. und er wird einschlafen und er wird nicht mehr denken, dass was Neues kommt. Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich aktiv daran was verändern. Mhm. Zum Beispiel mit Schnelligkeit und Langsamkeit spielen. Weil wenn mir was wichtig ist, dann will ich, dass das ganz schnell beim Zuhörer ankommt. Und dann ja. gehe ich auch mal wieder in Überlegungen. Das heißt, unbewusst mache ich, spiele ich mit Schnelligkeit und Langsamkeit. Ja. Eine zweite Sache sind Pausen zu setzen. Ja. Wenn ich was sage, was mir wichtig ist, dann möchte ich, dass es bei meinem Gegenüber ankommt. Und dann lasse ich die Pausen. Ja. Wenn ich immer alles gleich spreche und dasselbe Tempo mache, dann wirkt es völlig egal, was ich da sage und wie ich das sage. Und alles ist immer gleich und keiner hört mehr zu, keiner kriegt was mit. Schnelligkeit, Langsamkeit, Pausen. Pausen. Füllwörter. Wenn ich mir unsicher bin mit ähm, ja, also dem, ähm, was ich sage, dann plötzlich, ähm, vielleicht eigentlich setze ich dann plötzlich ganz viele Füllwörter und was passiert dann beim Gegenüber? Der kann sich nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren, ja. sondern er fokussiert sich auf meine Füllwörter. Ja. Oder aber Vokale für mich zu nutzen. Vokale sind das Herzstück -Herz von der Sprache. Und wenn ich sage, ich mag es total hier zu sein, dann dehne ich die Vokale. Ich mag es hier zu sein. Das macht was anderes mit meinem Gegenüber, als wenn ich sage, ja, es ist schön hier zu sein, ich mag das ganz gern. Und wenn ich alles gleich sage und da, da, Genauso wie es sind mehr als 100 Muskeln aktiv beim Sprechen. Und wenn ich die Muskeln für mich benutze, weil die trainiert sind, ist es was anderes, wie wenn ich hier in so einer totalen Entspannung und meine Muskeln nicht verwende und dann hat das Gegenüber irgendwie. Hm. Und das liegt rein daran, wie ich mein Apparat, mein Instrument benutze. Ja. Das jetzt, was die Stimme angeht, dann. Die größte Wertschätzung, die du Menschen gegenüberbringen kannst, ist die frontale, aufgerichtete Haltung. Also wie stehe ich da? Wie sitze ich da? Ich halte nichts davon zu sagen, du darfst die Arme nicht verschränken. Aber es macht was mit meinem Gegenüber, wenn ich zu 100% der Zeit so da sitze. Es zieht den Fokus. Mhm. Es leitet den Fokus auf meine Arme, auf meine Hände und weg von dem, was ich sage. Und deswegen gibt es da kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein, ah, es ist mir bewusst, auch, das in Menschen das ein positives Gefühl auslöst, wenn ich meine Hände benutze. Weil wir alle, wenn wir uns freuen, reißen wir die Hände nach oben oder benutzen unsere Hände, weil diese Energie raus will. Mhm. Das Gegenteil passiert, wenn ich irgendwas nicht schaffe oder gestresst bin, dann ziehen die Hände nach unten. Und alles überträgt sich auf mein Gegenüber. Mhm. Also meine Energie überträgt sich auf dich und auf die Zuschauer. Und so kann ich einfach ein Bewusstsein dafür herstellen, was ist das, was ich im Moment ausstrahle und wie kann ich da noch dann was dran verändern? Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele noch aufzählen. Das sind unter anderem gerade, was die Stimme angeht und aber auch die Körpersprache, dass die meisten sich einfach nicht bewusst sind, was beim Gegenüber ankommt. Und da spiegle ich ganz gern. Ich mache demjenigen vor, was er im Moment macht, um zu gucken, was würde das bei ihm auslösen? Mhm. Bei dir ist ja die Besonderheit, du hast ja nicht nur Schauspielerei mal gelernt und bist Schauspielerin, sondern du hast ja auch noch eine Coaching-Ausbildung. Hast du dann selber das Gefühl, dass du eigentlich das, was du mal irgendwann vor vielen Jahren gelernt hast, was du auch praktiziert hast, aber dass du das ja selber sozusagen wie eine Lehrerin jetzt an andere weitergibst? Also ist das nicht auch sozusagen eine Theaterschule oder eine Schauspielschule, die du betreibst, nur auf andere Art und Weise? Oder wie bringst du deine Coaching-Ausbildung rüber ähm, an deine Mitmenschen? Ich benutze auf jeden Fall schon ganz viel aus der Schauspielerei, ja. weil da kommt es ja erstens mal drauf an beim Schauspielmethoden, dass du von innen nach außen oder von außen nach innen deinen Körper nutzt. Mhm. Und so also zum Beispiel, wenn ich meinen Körper benutze, mich aufrecht hinstelle, lächle, mein Körper in eine gute Position bringe, dann fühle ich mich auch besser. Und da ist die Schauspielerei eine ganz schöne Möglichkeit, für mich auf Methoden zurückzugreifen. Und ja, auch in den Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich natürlich eine ja, ganze Menge Handwerkszeug gelernt. Und das Schöne ist, dass ich auf verschiedene Sachen zurückgreifen kann. Also ich habe nicht eine Methode, weil ich glaube, Menschen sind so individuell. Ich beschäftige mich auch mit den Themen Führung und Selbstführung und auch wie funktioniert überhaupt Veränderung mhm. und ich glaube, da bin ich eine bessere Unterstützung für meine Klienten, weil ich auf eine Vielzahl an Methoden zurückgreifen kann und nicht sage, das ist richtig, sondern okay, das passt für dich, dann nehmen wir das oder diese Methode passt nicht, dann wo habe ich in meinem Werkzeugkoffer noch was, was vielleicht passen könnte. Ja, und so habe ich da einfach ein größeres Spektrum, auf das ich zurückgreifen kann, was mir persönlich sehr wichtig ist, um jedem das zu geben, was er persönlich braucht. Weil es gibt nicht die Körpersprache, die auf alle passt oder die Stimme. Die Stimme ist wie dein ganz persönlicher Fingerabdruck. Und deswegen gehe ich ganz individuell auf meinen ja, Klar, und da ist natürlich ein breiter Instrumentenkasten vorhanden. Irgendwie. Vielen ja. Dank, ich fand das ganz spannend. Als ich als Unternehmer vor 14 Jahren angefangen habe, Da kam ich aus dem Studium und war plötzlich vor 14 Jahren, kam der erste Fernsehauftritt auf mich zu. Und ich erinnere auch daran, ich durfte einen Vortrag vor wirklich sehr vielen Menschen halten, war noch ganz am Anfang meines Berufslebens. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ein gutes Coaching hätte den Sprung ins kalte Wasser doch erheblich abmildern können. Vielen Dank. Wir gehen jetzt zum Lunch, denn wir haben akademische Mittagspause. Und nach dem Interview gibt es immer ein kleines einen kleinen Happen zu essen. Vielen Dank. Ich danke dir.